Ja, dann geht es jetzt weiter auf Bühne 1 in unserem Datenbankblock und es folgt der nächste Vortrag zum Thema PostgreSQL. Ich begrüße den Franz Gusenbauer, der jetzt zu Mandantensichere Geodatenverwaltung PostgreSQL Row Level Security einen Vortrag halten wird. Franz Gusenbauer ist Softwareentwickler und ähm, hat den Schwerpunkt beim Datenmanagement von großen Infrastrukturprojekten. Und ähm, ja, die Bühne ist eröffnet. Franz, ähm, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Okay. Äh, mein Name ist Franz Gusenbauer. Ich komme aus Österreich, genauer gesagt aus Salzburg. Und in meinem Vortrag heute geht es um mandantensichere Geodatenverwaltung mit Postgres-Rollable Security. Ein bisschen sperriger Begriff. Aber wir werden uns das uns genauer anschauen, was da dahinter steckt. Kurz zu meiner Person. Ich bin Softwareentwickler seit vier Jahren selbstständig und bin im Bereich Infrastruktur tätig. Also ich betreue große Infrastrukturprojekte beim Datenmanagement. Das sind Tunnelbauwerke, große Leitungsprojekte und bei diesen Projekten fallen eine Menge Daten an, auch viele räumliche Daten und die gilt es zu strukturieren und zu verwalten. Und wenn man jetzt mehrere Projekte betreut, stellt sich immer die Frage dies, dieser Mandantenfähigkeit: Kann ich, wie bilde ich mehrere Projekte in einer Datenbank ab? Und genau um dieses Thema geht es heute. Diese Mandantenfähigkeit bedeutet die gleichzeitige Verwaltung mehrerer Mandanten. Das können jetzt Kundenprojekte oder auch Gemeinden sein in einer einzelnen Instanz einer Softwareanwendung. Man kann auch sagen physisch integriert, aber logisch getrennt und es gibt mandantenfähige Systeme, unser Dateisystem ist mandantenfähig. Ich kann ja Ordner definieren, dort Dateien reinlegen und sie für bestimmte Personen freigeben. Das macht man auch und hat aber Vor- und Nachteile. Also ist auch performancemäßig nicht optimal und es ist immer der Wunsch da, diese file in der Datenbank überzuführen. Und, und genau das geht es heute. So, wenn wir uns das anschauen, wie bekomme ich Daten aus einem Dateisystem, unterschiedliche gis wie Bohrungen, Quellen etc., äh, in eine Datenbank und, und erhalte mir diese Mandantenfähigkeit. Gibt es im Grunde drei Möglichkeiten. Ich kann sagen, jeder Mandant ist eine Datenbank. Also, wenn ich jetzt drei Projekte habe, kann ich drei Datenbanken erzeugen. Kein Problem, wenn ich jetzt 20, 30, 40 Projekte habe, wird das schon ein Problem, auch sehr wartungsintensiv, wenn ich 40 Datenbanken warten muss. Eine zweite Möglichkeit wäre eine Datenbank, aber pro Mandant ein Schema. Damit ist aber auch nicht viel besser. Im Grunde muss man auch die Datenstrukturen immer doppelt halten. Ich muss jeden Schema, Schema Mandant 1, die Datenstrukturen vorhalten, aus auch im Schema 2. Bis zum Schema N. Also es ist jetzt nicht viel effizienter, vielleicht ist es zum Warten einfach, weil ich eine Datenbank habe, aber ideal ist es auch nicht. Und die dritte Möglichkeit, und das möchte ich mir, möchte sich gemeinsam genauer anschauen, ist eine Datenbank und ein Schema. Und die Mandanten werden über Zeilen Sicherheit abgebildet. Und das ist eigentlich die effizienteste Möglichkeit, wie ich. Diese Daten, die vor im Filesystem lagen, in eine Datenbank reinbringen und trotzdem die Sicherheit aufrechterhalte, dass Benutzer A nur Projekt 1 sehen darf und Benutzer B nur Projekt 2. Was braucht es dazu, wenn man jetzt so eine Row -Row level Security implementieren möchte oder Zeilensicherheit? Also man braucht zuerst einmal die Policies auf der Tabellenebene, also jede Tabelle, die was das, wo man das einschaltet, braucht Policies, das nennt sich Sicherheitsrichtlinien. Und für diese Richtlinien braucht man eine weitere Spalte. Das ist die Mandantenspalte oder Tenant-ID. Das heißt, jede Tabelle bekommt zum Schluss noch eine Mandantenspalte. Das kann sein Projekt-ID, Gemeinde-ID oder auch Kunden-ID, damit man diese Zeilen auch später noch unterscheiden kann, damit man weiß, äh, Canon-ID 1 gehört zum Projekt 1, 2 zum Projekt 2 und so weiter und so fort. Dann braucht man noch eine Filterfunktion, das ist praktisch die Logik die dahinter steckt. Und da wird definiert, wer, welche Regeln gelten damit Benutzer A, welche Daten darf Benutzer A sehen, welche Daten darf Benutzer B sehen. Da kommen wir noch später dazu. Und zum Schluss braucht man noch ein, ein Datenbankmanagementsystem, dass es auch unterstützt Postgres unterstützt es seit Version 9.5 das ist seit 2015 und mssql Server seit Version 2016 also die beiden unterstützen das auch Oracle unterstützt das aber jetzt mit die beiden exemplarisch hervorgehoben ich beschäftige mich jetzt mit Postgres weil es um räumliche Daten geht und und ich immer Postgres im Hintergrund dabei ist Gut, das ist die Tenant-ID und das ist ein kurzer Exkurs äh, zur Postgres-Dokumentation. Und wenn man jetzt da anfängt, man muss zuerst einmal für jede Tabelle die Zeilensicherheit einschalten. Das ist ein Befehl, alter table enable Roller level security und dann ist sie aktiviert. Wenn man jetzt ein Select absetzt auf diese Tabelle, dann bekommt man genau gar nichts zurück, weil einfach keine Regeln definiert sind. Das heißt, im nächsten Schritt muss man diese Policies definieren und das macht man mit Create Policy, man kann es auch ändern und, und löschen mit Drop. Man kann auch mehrere Policies für eine Tabelle definieren. Zum Beispiel für Inset, Update, Delete unterschiedliche Policies und das Using Statement, das ist dann die Filterfunktion für bereits bestehende Daten und with check ist der Filter auf neue Datensätze, also das wäre, using wäre praktisch äh, select und delete, also Filter auf bereits existierende Datensätze und with check wäre insert update. Es gibt aber Ausnahmen bei der, bei der Row Security und zwar der Super User und der Table Owner, die ignorieren diese Policies, das heißt da greifen diese Sicherheitslinien nicht, das muss man wissen. Man kann auch Rollen oder Benutzer in Postgres erzeugen mit der Option Bypass RLS. Also die ignorieren die Policies ebenfalls. Und ein dritter Punkt ist noch wichtig, datenbank Views. Das ist ein bisschen irreführend. Die ignorieren die Policies ebenso. Aus dem einzigen Grund, weil die Views werden mit einem bestimmten Benutzer erzeugt. Das wird wahrscheinlich der Datenbank-Owner sein. Und bei dem greift die Policy auch nicht. Also bei Fuse bekommt man immer alle Datensätze zurück und da greifen sie Policy nicht. Das muss man wissen. Wenn man jetzt Fuse verwenden müsste, müsste man diesen Filter, diese Werklaus manuell noch einbauen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Wichtig ist, auf Tabellenebene greift dieser, dieser Filter immer. Das, heißt, das kann man sich so vorstellen, wenn ich diese Policy aktiviere und, und dann den Select absetze, dann wird zum Schluss oder auch zu Beginn, wird praktisch dieser Filter angewandt, diese Policy. Das ist wie eine, eine Erweiterung der Werklaus, wenn man jetzt Daten abfragen würde. So eine einfache Policy wäre hier, wo man sagt, Gib mir alle Datensätze zurück, wo der Username gleich dem Current User ist. Damit kann man schon mal mit dieser einfachen Policy die Datensätze pro User trennen. Das heißt, damit es gewährleistet, dass ich nur meine Datensätze bekomme, wo Username Gusenbauer ist zum Beispiel. Hier wird es schon komplizierter. Hier sind zwei Policies. Die erste Policy ist auf Select und die gibt immer True zurück. Das heißt, alle sehen alle Datensätze und die zweite Policy äh, hat wieder die Filterfunktion User, nämlich der Current User. Und so kann man das beliebig kombinieren. Man kann auch komplexe Statements definieren darin. Und das werden wir uns jetzt genauer anschauen, wie das funktioniert. Mein Ziel ist es, GIS-Daten aus dem Dateisystem, die in Ordnung strukturiert sind, projektweise in eine Datenbank überzuführen. Und was es dafür braucht, ist einmal Rollen- und Benutzer. Im Dateisystem hat man Rollen- und Benutzer. Man kann jede... Jedes Verzeichnis schützen und das brauchen wir jetzt auch. Also ich möchte es so einfach möglich halten. Es gibt in diesem Szenario nur GIS-Manager-Rolle und GIS-Operator-Rolle. Der GIS-Manager ist zuständig für das falten von Berechtigungen. Wenn jetzt in der Datenbank N Projekte abgelegt sind, kann der GIS-Manager regeln, wer welche Projekte sieht und wer welche Projekte schreiben darf. Und die zweite Rolle wäre der GIS-Operator. Der ist dann zuständig wirklich für das Bearbeiten der GIS-Daten. Der kann sonst nichts außer GIS-Daten bearbeiten. Das war das SQL-Statement dazu. Also das ist ein Standard-SQL-Create-Role und ein bisschen mit Vererbung. Was man hier gleich sieht, ist diese Option Bypass RLS. weil Ich möchte, dass die Rolle GIS-Manager die, die sicherheit die Policies ignoriert. Der soll immer alle Daten sehen können. Die anderen Benutzer nicht, aber der, der GIS-Manager, der sieht immer alles. Deswegen hat er bei Great role diese Option Bypass RLS dabei und damit kann dieser Benutzer dieser Rolle immer alle Daten einsehen. Als zweites braucht man Systemtabellen. Ich möchte abbilden, welcher Benutzer in welchen Projekten Lese- bzw. Schreibrechte hat. Und das muss ich irgendwo verspeichern und... Da bietet sich die Datenbank an, also im Grunde braucht man eigentlich nur zwei Tabellen, eine Projekttabelle, wo die Projekte verspeichert sind, einfach mit Name und ID und eine Projektmitarbeiter-Tabelle wo die Beziehung zwischen Projekt, ist end zu -End beziehung zwischen Projekt und Postgres-Benutzer abgebildet ist. Also das ganz rechts ist, ist eine fiktive Tabelle, die gibt es jetzt nicht, das sind die Postgres-Benutzer. Und so kann der der GIS-Manager über die Tabelle Projektmitarbeiter genau regeln, welcher Postgres-Benutzer in welchem Projekt Lese- bzw. Schreibrechte hat. Das sind die beiden Fremdschlüssel, projekte ID und Benutzer, und das wäre die N2M-Tabelle. Das wäre das SQL dazu, einfach ein Great Table Statement. Was hier vielleicht wichtig ist, die, die Indizes sind wichtig, also diese, weil diese, diese Policies werden bei jedem Select angewandt aus. Wenn man einen Cookies einen Zoom anstößt oder die Karte verschiebt, wird, werden diese Policies getriggert und werden, werden ausgeführt. Deswegen muss man immer genau achten, dass die Indexe richtig gesetzt sind und dass auch die Indexe verwendet werden. Das ist ganz wichtig, dieses, dieses Aktiv-Feld... Es uh, hat den, den Zweck, dass die einzelnen GIS-Operatoren ihre Projekte aktiv schalten können. Es macht keinen Sinn, wenn ein GIS-Operator 100 Projekte, wo er Mitglied ist, dass er immer alle 100 Projekte vor sich sieht, sondern er soll die Projekte selektiv außen einschalten können, damit er nur einem Projekt arbeitet. Das heißt, das ist dieses, dieses Aktivfleck, wo der Benutzer-GIS-Operator auch Schreibrechte hat. Und dann haben man auch die Datentabellen. Ich habe jetzt exemplarisch zwei Tabellenbohrungen und Quellen hinterlegt. Was man hier sieht, das ist der Fremdschlüssel-Projekt-ID. Das heißt, in jeder Datentabelle muss diese Tenant-ID verspeichert werden, damit man weiß, wo gehört dieser Datensatz überhaupt dazu. Und diese Tenant-ID ist eigentlich ganz zentral und da muss auch immer ein Index drauf sein. Wenn man es jetzt das SQL der Datentabellen anschaut das ist auch Standard SQL mit mit geometrie und so weiter. Wichtig ist die, die Spalte projekt die verweist auf die Tabelle Projekt. Also das ist der Fremdschlüssel aus der Tabelle Projekt. Die muss in jedem, jeder Datentabelle vorhanden sein weil die Policies auch genau auf diese Spalte dann gehen und die auswerten. Darum sind die Indexe wichtig und dieser Trigger ist auch wichtig, weil ich möchte ja nicht... Ich habe so einen Update-Trigger eingebaut als Sicherheit, damit wenn einmal ein Datensatz einer, einem Projekt zugewertet ist, dass keiner jetzt versehentlich das ändern kann, auch kein Super-User. Das heißt, dieser Update-Trigger schaut immer darauf, dass diese, dass diese Spalte Projekt-ID unveränderbar ist. Man legt sie einmal an, er bekommt eine Projekt-ID und das war's. Und jetzt komme ich zu den eigentlichen Policies, zur bei der Roller Security und zu Beginn muss man mal auf jede Tabelle die Policy aktivieren mit Enable Roller Security und in den zweiten Schritt wird es dann erzeugt. Great Policy und Bohrung as Permissive as Restrictive, das heißt, ob jetzt die Policies mit or oder mit End verknüpft werden. Und dann gibt es noch die entsprechenden Filterfunktionen. Das heißt, die werden bei jedem Select dann ausgewertet, bei jedem Select, Insert, Update, Delete werden diese Filterfunktionen ausgewertet. Und die machen nichts anderes. Die schauen nach, ist der aktuelle Benutzer in dem aktuellen Projekt von dieser, von dieser Row, ist er da Mitarbeiter, hat er Leser, hat er Schreibrechte. Das heißt... Das kann man sich jetzt in Ruhe anschauen, aber diese Policies äh, greifen dann bei jedem Select. Also wenn man Kugis einen Zoom macht oder die Karte verschiebt, werden diese Policies durchlaufen. Und so wird, ist man geschützt, dass man jetzt nicht fremde Daten einsehen kann. Ich habe jetzt Testdaten vorbereitet, äh, in dem Fall 100 Projekte. Und in jedem Projekt werden 1000 Bohrungen angelegt. Das geht jetzt automatisiert. Und zum Schluss werden dann Projektmitarbeiter noch hinzugefügt. Das heißt, ich füge den Projektmitarbeiter Huber beim Projekt 1 bis 75 dazu und den Projektmitarbeiter Hauser Projekt 25 bis 100. Und zum Schluss schalte ich noch für den Benutzer Huber die Projekte 1, 2, 3 aktiv. Das heißt, die sieht er auf beim ersten Mal einsteigen und kann sofort losarbeiten. Und nochmal kurz zu den Rollen und Benutzern, wenn jetzt der Benutzer Meier der, in der Rolle GIS-Manager in QGIS einsteigt, dann sieht er genau das, in dem Fall 100 Projekte mit je 1000 Bohrungen, also 100.000 Datensätze. Wenn da die Indexer nicht greifen, dann merkt man das sofort im QGIS, weil dann hat man immer einen, eine Verzögerung von zwei bis drei Sekunden beim Zoomen und beim Verschieben der Karte. Wenn die Indexe funktionieren und verwendet werden, dann hat man überhaupt keine performance Einbußen und kann auch Millionen von Daten verarbeiten. Das ist überhaupt kein Thema. Aber was macht dieser Dis manager Der ist eigentlich nur zuständig, die Berechtigung zu verwalten. Welcher Benutzer darf in welchem Projekt Daten lesen und schreiben? Und dazu hat er die Tabelle Projektmitarbeiter, wo er... Datensätze anlegen kann, Projekt 001, der Benutzer Huber, lesen darf er, schreiben darf er und aktiv ist auch. Projekt 2, darf er lesen, schreiben, im Projekt 3, darf er lesen, aber nicht schreiben und so weiter und so fort. Also das kann er da steuern, da kann er beliebige viele Benutzer, also kann er alle Postgres-Benutzer jetzt verwenden und hier einfügen und so dem Benutzer die Berechtigung auf dem Projekt geben. Und alle Datentabellen, die was mit dem Projekt verknüpft sind, da greift diese Policy dann. Das heißt, das können Burgen Quellen sein, egal. Das heißt, diese Sicherheit geht dann über alle Datentabellen drüber. Und jetzt schauen wir uns den Benutzer Huber noch an. Das ist praktisch der. der Benutzer, der was als GIS-Metrolle GIS-Operator und der ist für das Bearbeiten der GIS-Daten zuständig. Wenn der einsteigt, sieht er nur drei Projekte, diese eins, drei Projekte unten, 1, 2, 3, weil die aktiv geschalten sind. Der Benutzer Huber kann jetzt auch selber seine Projekte, wo er dabei ist, aktiv schalten. Nur die Projekte, wo er wirklich Mitglied ist und kann sagen, jetzt möchte ich nicht drei Projekte, sondern möchte 15 Projekte sehen. Dann stellt er die auf True bei Aktiv und sieht dann 15 Projekte. Und so kann er sehr tief Projekte außen einschalten und dadurch, dass er nur Rechte auf dieser Spalte aktiv hat, ist das auch sehr sicher, weil er die anderen, die anderen Spalten der Tabelle Projektmitarbeiter kann er nicht ändern. Gut, das war jetzt der Benutzer Huber und so. Der Vorteil ist, man kann in Kugis arbeiten ohne Plugin. Das heißt, er kann hier mehrere Projekte gleichzeitig dann wechseln bearbeiten, wie er es gerade braucht und... Ist auch mehr benutzerfähig und so könnte man oder kann man, es gibt schon ein Beispielprojekt bei mir, wo man wirklich mit Cookies in der Datenbank mehrere Projekte bearbeiten kann. Das können eben nicht nur Projekte, das können auch Gemeinden sein und können auch Kunden sein. Das ist für dem ja ganz egal. Kurz noch die Zusammenfassung. Also die wichtigsten Punkte, was für Roller Security spricht, wären der geringe Admin-Aufwand. Ich habe nur eine Datenbank, ein Schema und ich muss die Struktur nur einmal vorhalten. Also wenn ich eine Strukturänderung habe, dann mache ich es genau einmal. Dann die Sicherheit ist auf Datenbank eben ganz unten. Das heißt, ich kann mit allen Clients reinfahren. Ich kann auch mit, ein, mit einem Geo-Server reinfahren, dann greift es Ich kann auch mit, ein, mit einem PG-Admin einfahren und die Sicherheit greift trotzdem. Es ist einfach zu skalieren. Ein neues Projekt, neue Nummer, neuer Kunde, neue Nummer. Und ein wichtiger Punkt ist, die Cookies-Anbindung erfolgt ohne Plugin, das ist wichtig. Das heißt, ich habe eigentlich nur eine Master Cookies Projektdatei, wo ich alle Projekte abbilden kann. Das heißt, durch das, dass ich im Cookies selber über die Tabelle Projektmitarbeiter meine Projekte aktiv und inaktiv schalten kann, komme ich mit, einem, mit einer Masterdatei aus. Das heißt, das ist auch ein Effizienzgewinn und ein Nachteil, oder ein, könnte ein Nachteil sein, dass man heterogene Datenbestände nicht abbilden kann, eben weil sich alle Projekte eine Tabelle teilen. Das heißt, es kann nicht sein, dass eine, ein Projekt dann, in, in, in, die Tabelle Bohrung im Projekt 1, andere Strukturen, andere Felder hat als im Projekt 2. Also das muss harmonisiert sein. Ich denke aber, dieser Nachteil kann auch ein Vorteil sein, wenn man sich überlegen muss, welche Tats tut und baue ich überhaupt auf, um eben mehrere Projekte zu verwalten zu können. Gut, das war jetzt ein kleiner Überblick über diese Postgres-Zeilensicherheit. Ich bin ja schon über der Zeit, aber wenn Fragen sind, dann bitte gerne. Danke. <lacht> Ja, Franz, herzlichen Dank für den tollen Vortrag zur Row-Level-Security und die anschaulichen Beispiele, auch die Code-Beispiele und das kugis projekt am Schluss. Das war wirklich sehr beeindruckend zu sehen, wie das Ganze umgesetzt werden kann und auch wie einfach das ist. Und ähm, ja... Wir sehen es am Applaus und an den Herzchen. Der Vortrag ist sehr gut angekommen und es gibt auch sehr viele Fragen im Chat, die ich jetzt an dich stellen möchte. Fangen wir mit der ersten Frage an, die lautet, kann man über Policy-Funktion auch ein Schema für Benutzergruppen vollständig ausblenden? Also vollständig ausblenden glaube ich nicht, weil es ist nur Filter auf eine Tabelle, das erweitert die, die, die Werklaus. Aber es hindert es das nicht, dass man Strukturen sieht. Ich glaube, das ist nicht möglich. Mhm. Okay. Dann haben wir eine Frage. Hm. Hat das Teilen der Datenbank für mehrere Kunden Einfluss auf die Performance? Na, solange die Indexe greifen, merkt man dann nichts. Also das ist das Wichtige. Also wenn sie nicht greifen, die Indexe, dann hat man ein Problem. Das merkt man sofort im Kugel dann hat man ein Leck vor zwei, drei Sekunden einfach das immer durchlaufen wird. Wichtig ist, man muss das, diese Filter inline definieren. Also man kann es nicht in der Funktion auslagern, aber befreundungsmäßig, wenn man das richtig macht, ist das kein Thema. Okay. Und ähm, dann, wenn ich eine Tabelle sichere, gebe ich den Nutzer an, werden dann nur die Daten dieses Nutzers gesichert? Wenn man, wenn man eine Tabelle sichert, wie sichert man eine Tabelle, wenn man es jetzt nur exportiert, Geht das nicht mit? Also, aber wenn man jetzt ein Dump macht, geht das nicht mit. Also, mhm. diese die Rolls-Security-Skin mit beim Biggie Dump. Ja, denke ich auch. Ne? Mhm. Gut, dann mh, schauen wir mal weiter. Um, das Genau, das Ranking. Also ich denke, wir werden alle Fragen auch stellen. Wo greifen die Benutzerrollen ein? Ist das eine Rolle, gleich ein Postgres-Benutzer, oder auf eine andere Art und Weise? In dem Beispiel ist es ein Postgres-Benutzer. Darum ist auch in der Filterfunktion der Current User eingebaut. Das ist praktisch der User in der aktuellen Session. Man kann das aber auch anders bauen. Also wenn man jetzt eine Webanwendung baut, dann wird man das über JSON-Web-Token und über Umgebungsvariablen dann machen dass man das bevor mhm. der Abfrage einfach setzt und dann ist genau der Kontext vorhanden, den man braucht, damit die Zeitsicherheit greift. Aber es ist jetzt nicht auf den, auf den Postgres-Nutzer beschränkt. Also da kann man beliebig, beliebige Kriterien finden, wie man jetzt das einbaut. Also das ist kein Problem. In dem Fall ist Postgres-Benutzer, mit Kugis zwei Schichten, da muss ich direkt mich direkt mit Postgres verbinden, da brauche ich den Postgres-Benutzer, bitte dich das an. Mhm. Genau, also hier gibt es auch eine Frage nochmal zu, zu Kugels und ähm, genau dem Lesen von oder dem Öffnen von Tabellen. Also vielleicht kannst du da auch nochmal drauf eingehen. Also wenn ich Kugels anbinde, ist da eine Frage, wird der Nutzer durchgereicht, der beim Einlesen der Tabelle angegeben wird? Richtig, das heißt dann aber für jeden Nutzer ein QGIS-Projekt. Und ich glaube da... Ja, das ist ein Projekt. Das ist der Vorteil, dass es ein Projekt ist. Die mhm. können diese Credentials in den Safe auslagern, in den mhm. Cookie Safe, und damit ist das eigentlich, dieser ist ja gerade der Vorteil, ich habe ein Projekt, Datei für alle Projekte, ich kann das Styling einmal machen. Mhm. Der einzige Nachteil ist, dass einfach die Attribute über die Projekte gleich sein müssen. es macht keinen Sinn, wenn es sehr heterogen ist, wenn ein Bundesland andere Attribute verhält als ein anderen Bundesland. Mhm. Also das ist einfach ein Nachteil. Genau, und man kann ja bei Kugis auch mit der ähm, PG Service Conf arbeiten, ähm, also entweder mit einer Anmeldung oder mit diesem Save, den du angesprochen hattest, genau. oder mit so einer PG Service Conf, ähm, wo dann auch quasi ähm, die individuellen Credentials dann abgelegt genau. werden. Und es gibt noch eine Frage: äh, Funktioniert es auch mit dem Kugis Server, um Rechte zu vergeben? Ich kenne den Kugis Server ich kenne nur den SGO Server und da gibt es Möglichkeiten, dass man vor einer Transaktion oder vor einer kann man SQL indizieren und kann den Kontext setzen. Mm -hmm. Okay, ja. Yeah. Das gibt es bei GeoServer, bei Google Server weiß ich das leider nicht. Also bei GeoServer gibt es eine Möglichkeit, bevor jetzt die Abfrage startet, dass man äh, einen Benutzer setzt oder eine Rolle setzt und dann hat man den Kontext, auf dem dann die Zeilensicherheiten aufbauen können. Mm -hmm. Man kann auch mit GeoServer das machen, aber Dirk mit Kugis ist einfacher, das ist keine Frage. Ja, also genau beim Kugis Server würde es sicherlich auch über die pg Service Conf gehen, aber dieses Dynamische ist die Frage, die genau. ich nochmal genauer genau, also, Wenn man direkt mit, wenn man ein webapp baut, dann hat man eine eigene Benutzerverwaltung und schlüpft nur in die Rolle rein. Wenn man jetzt mit Dirk mit Kugis arbeitet, muss man die, die Rolle definieren im Postgres. Aber das ist wirklich hier. Zwei-Schichten-Architekturen, wo das Kugis direkt auf die Postgis datenbank zugreift. Mhm. Okay, gut, dann müssen wir gleich auch schon zum Ende kommen. Ähm, ein, eine Frage hätte ich noch. Ähm, genau, hier geht es nochmal um ähm, die Policy und kann die automatisiert für alle Tabellen in einem Schema vergeben werden? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe zuerst versucht, das Ganze in der Funktion auszulagern. Nur dann greift man aus irgendeinem Grund die Indexe nicht. Also, man muss das Inline SQL definieren und ich helfe mir da immer über dynamisches SQL. Also, mhm. kann man das für ein ganzes Schema einfach eine Funktion bauen, wo für ein ganzes Schema, wo die, Porta, die wenn dieser Kennen-ID vorhanden ist, automatisch die Policies gesetzt werden. Mhm. Das ist eigentlich, äh, aber es muss eben wirklich Inline SQL sein. Das darf keine Funktion sein, sonst greift es nicht. Mhm. Greift die Index nicht und das ist wirklich langsam. Gut, ja, das war auch ähm, sicherlich nochmal wichtig, auf die Frage einzugehen. Und dann haben wir noch, noch eine letzte Frage: ähm, Wie schätzt du denn die Verbreitung der Nutzung dieser Role Level Security ein? Uh, in diesem Bereich echt gar nicht, glaube ich, oder? Es ist relativ neu. Obwohl, wenn man jetzt wirklich Daten von Verzeichnungssystemen in Datenbanken migriert, braucht man diese Mandanten und, hm. und man möchte auch skalieren. Ich möchte nicht ein, zwei, sondern möchte 100.000 Projekte abbilden können und da kann ich jetzt nicht mit, mit 100 Datenbanken arbeiten oder mit 100 Schemata, ich muss es immer mit Zeilenweise dann abarbeiten, weil es auch für die Wartung viel einfacher ist, jedes, jedes Update ist immer nur einmal und nicht 100 mal. also es ist vom Wartungsaufwand viel geringer und ich habe alle meine Projekte laufen so, auch wenn ich nur einen Mandanten habe, ist es per se mandantenfähig, Man weiß ja nie. Und ich sage immer, neues Projekt, neue Nummer, that's mhm. it. Und damit kann ich schon loslegen. Also ich habe da große Infrastrukturprojekte, die fast da in ein System laufen und die kommen sich nicht in die Quere. Das ist alles isoliert und ist zum Managen sehr einfach eigentlich. Man muss ja mhm. zu Beginn überlegen, wie schauen die Policies aus und definiere sie und und und geht. Also das. Ja, genau. Ich denke auch, du hast das gezeigt in deinem Vortrag. Ähm wie einfach das einzurichten ist und hast ja da auch schon viele Erfahrungen jetzt gesammelt. Herzlichen Dank nochmal, Franz Gusenbauer, für deinen Vortrag.